Ja, willkommen schon zum dritten Talk aus diesem ähm, Vortragsblock am zweiten Tag der virtuellen Foskis. Es geht in diesem gesamten Blog geht es um Open-Source-Standard-Tools und nun wollen wir uns, nachdem wir Mapbender und Degree bereits äh, ja, gehört und gesehen haben, wollen wir uns zwei neuen Komponenten zuwenden, einmal GeoMapFish und QGIS server und wie man die zwei miteinander verbinden kann und was man dafür Vor- und Nachteile bekommt. Und wir haben hier einen tollen Talk vorliegen von der, äh, dem Andrea und der Cecil und ich bitte dann die Mats dann jetzt zu starten. Hallo zusammen, ich bin Cécile Mier von der Firma Camp2Camp und in meinem Vortrag heute werde ich das Open-Source Web GIS äh, vorstellen und wir werden sehen, wie es funktioniert zusammen mit QGIS-Server. Ich werde zuerst einen allgemeinen Übersicht über Geomapfish geben, dann werden wir die Vorteile der Verwendung von äh, QGIS-Server in Geomapfish sehen, insbesondere in Bezug auf die Symbologie von den Layer. Ich werde darüber eine kleine Demo machen und zum Schluss werden wir noch über das Access-Control-Plugin sprechen, das die Verwaltung des Datenzugriffs ermöglicht. Aber zuerst ein paar Wörter über Camp2Camp. Camp. Wir sind europaweit eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Integration von Open Source Software. Wir bieten Lösungen im Bereich geografische Informationssysteme Unternehmensmanagement-Software und IT-Infrastruktur. Insgesamt sind wir über 110 Mitarbeiter in drei Ländern, das heißt die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Was ist Geomapfish? Das ist eine Open-Source-WebGIS-Lösung. Das Projekt ist um eine Community, das heißt eine Benutzergruppe von ungefähr 20 Mitgliedern und ein projekt Steering committee organisiert. Das Ziel der Community ist, die nachhaltige und langfristige Entwicklung von Geomapfish sicherzustellen. Das PSC umfasst ein paar schweizerische Kantone, Städte und ein Ingenieurbüro, die sind alle Benutzer von Geomapfish. Und wir, Camp2Camp, sind auch dabei ins Committee als Anbieter. Die Community trifft sich regelmäßig, um zu diskutieren über den Stand der Entwicklung und der Finanzierung des Projekts und auch über die, Vorschl die Vorschläge des PSC und auch um Erfahrungen mit Geomapfisch auszutauschen. Dieses Modell funktioniert seit 2011 und hat die Entwicklung von zwei Hauptversionen ermöglicht. Im Moment ist die Version 3 in der ersten Entwicklungsphase. Sie können mehr über das Projekt erfahren auf der Projektwebseite, das ist geomapfisch.org. Betreffend der Architektur, Geomapfish kombiniert ein paar der besten und aktuellen Open-Source-Tools, die es gibt. Das heißt, die Client-Seite ist auf open basiert. Das ist eine Open-Source-JavaScript-Library für die Kartendarstellung. Für die Server-Seite benutzt Geomapfisch ein paar Python-Module, vor allem Pyramid, das Python Web-Framework. Und für das Drucken von Karteninhalten benutzt GEOMAPFISH das Protokoll MAPFISH-Print. Das ist auch ein langfristiges Open-Source-Projekt und es wird auch eine, eine Präsentation geben darüber während der postgis konferenz Generell setzt GEOMAPFISH die ogc standard geodiensten ein. Für das Backend wird MAP-Server unterstützt und in den letzten Versionen werden auch QGIS-Server und GeoServer unterstützt. In letzter Zeit verwenden mehr und mehr Projekte QGIS-Server, da es interessante Vorteile einbringt. Es ist natürlich auch möglich, die verschiedenen Kartenserver in einem Projekt zusammen zu verwenden und um die verschiedenen Vorteile von jedem Kartenserver äh, zu nutzen. Für die Datenablage sind PostgreSQL und Postgis verwendet und die ganze Applikation läuft jetzt im Docker-Container und kann einfach mit Docker-Compose deployiert werden und für die Produktion wird am meisten Kubernetes verwendet werden. Hier ist ein kurzer Überblick von der Geomapfisch-Oberfläche. Es gibt eine Desktop-Oberfläche, die Sie können hier links sehen Sie bietet alle erwarteten WebGIS-Tools, das heißt Messen, Zeichnen, Drucken, Kartenabfrage, Filter und auch weitere spezifische Funktionen, zum Beispiel das Editieren von geschützten Datenbanklayer und so weiter. Die Anwendung ist auch anpassbar und erweitbar durch generische oder benutzerentwickelte Plugins. Dazu gibt es auch eine Mobile-Oberfläche, die kann ohne zusätzliche Aufwand äh, deployiert werden. Gemafish bietet auch eine API, die erlaubt die Integration der Karten in eine beliebige Software, zum Beispiel in einem aktuellen Projekt, die wir bearbeiten haben. Die Karte wurde integriert in ein feuerwehralarm management system Für die Verwaltung des WebGIS gibt es eine spezielle Oberfläche. Äh, sie ist hier dargestellt. Durch diese Oberfläche kann man Layer hinzufügen und auch layer Themen und Datenquellen konfigurieren. Dazu kann man auch die Benutzer, die Rollen und die Berichtigungen der Daten verwalten. Wieso cookie Server mit GeomapFish verwenden? Wir haben gesehen, dass GeomapFish unterstützt seit langem MapServer. cookie Server bringt jedoch einige Vorteile mit, die, mit es, die es vielleicht komplementär zu MapServer machen. Es ist zwar nicht so schnell mit dem Abfrage wie Map Server, aber trotzdem ein performanter OGC-Kartenserver. Und der große Vorteil ist das WYSIWYG-Konfiguration der Layer in Kugis Desktop und damit auch die breite Symbolisierung und Labelings-Optionen vom QGIS Desktop. Ein anderer Vorteil von Kugis ist, dass es unterstützt viele Datenformate. Man kann natürlich Datenbanklayer einbinden, aber auch Shapefiles, Geopackages und so weiter. Und das Workflow für die Publikation von Daten ist daher sehr einfach. Man fügt das Layer im QGIS-Projekt hinzu und macht die Layer-Konfiguration im cookies desktop Das cookies projekt muss dann auf dem Server auch geladen werden und das Layer kann dann direkt in Geomapfish dargestellt werden. Seit einigen Version unterstützt auch Geomapfish die Verwaltung von den Berechtigungen über den cookies server layer mittels des Access Control Plugins und das werden wir ein bisschen, ein bisschen später sehen. Und letzten, ein Vorteil von QGIS-Server im Vergleich zum Map-Server ist die höhere Qualität von den legends Jetzt machen wir eine kleine Demo von GeoMapFish und QGIS-Server. Wir werden die Symbologie von ein paar Layer ändern in QGIS und sehen das danach im GeoMapFish. Hier ist eine sehr einfache Beispielanwendung von Geomapfish, die zeigt ein paar Daten über Ölen in der Schweiz. Wir, haben ein paar, wir können hier links sehen unsere Layer-Tree, in der Mitte ist natürlich die Karte und rechts haben wir verschiedene Tools, zum Beispiel das Login, das Druck, Zeichen und Messen und so weiter. Hier in diesem Projekt gibt es ein paar cookie äh, server Layer. das ist äh, die Punkte, die zeigen die Öleneingänge und die Linien zeigen die Kantonsgrenze. Ähm, wir können auch äh, schnell schauen, dass äh, Verwaltung-Oberfläche, das ist dieselbe URL, aber mit Admin am Ende. Auf der ersten erste Seite sehen wir das Layer-Tree von unserer WebGIS. Das heißt, die, das ganze Layer-Organisation, wir können Layer organisieren auf die andere Seite, zum Beispiel hier, wir haben ähm, die Themen, auf die nächste Stufe haben wir die Layer-Gruppen und letztens unsere Layer. So, in diesem Projekt gibt es eine Mischung zwischen Kugis Server-Layer und auch externe Layer von SwissTopo. So die, die, die Quelle ist in, hier in dieser Spalte äh, definiert werden. Sie kann äh, sehr schnell angepasst werden. Und die OGC-Server selber sind in eine andere Seite äh, konfiguriert. Äh, Sie können das hier äh, ansehen. Jetzt können wir das kugis projekt von diesem GeomapFish anschauen. Hier sieht man nur die kugis layer äh, die Kugis-Layer. Und sagen wir jetzt, wir wollen die Symbologie von ein paar Layer ändern, zum Beispiel ich will die, die Punkte jetzt äh, in eine andere Farbe zeigen. So, Wir machen das ganz normal im Kugis-Desktop-Oberfläche. Symbologie. Und äh, sagen wir, äh, wir nehmen eine grüne Farbe. Okay. Und für den Kanton-Layer Sagen wir, wir wollen jetzt äh, Label, so ich gehe unter Label, Single Labels, okay. Dann äh, soll ich das Cookies projekt speichern und äh, die Applikation äh, neu deployieren. Wie gesagt, das läuft alles mit Docker, so ich kann einfach äh, Docker Compose Down, Build und Docker Compose Up machen. Und vielleicht noch ein paar Wörter über die Datenquelle. Hier in unserem Kugis-Projekt, wir haben ein paar Layer, die sind in eine lokale Datenbank. Und zusätzlich haben wir auch eine Shapefile-Layer, die ist direkt ins Projekt abgelegt. Und das funktioniert alles zusammen. Jetzt ist es neu deployiert. Wir gehen zurück in unsere Browser und machen einen Refresh. Und jetzt sieht man, dass unsere Punkte jetzt grün und wir sehen die, La die Labels für jeden so Das ist äh, wirklich ohne weitere Aufwand äh, übergenommen ins Geomapfish. Zurück an den Folien. So, die nächsten Folien äh, werden das Access-Control-Plugin von cookie server äh, vorstellen. Und zuerst, wieso brauchen wir dieses Plugin? Hauptsächlich, weil nicht alle Daten open sind und man will vielleicht den Zugriff an gewisse Daten einschränken, je nach Benutzer oder Benutzergruppe. Ein großes Vorteil dieses Plugins ist, dass es kann zu einem externen Benutzerverwaltungssystem eingebunden werden, das vielleicht in einer Organisation schon vorhanden ist. Und damit ist unsere rechte Verwaltung kohärent innerhalb der Organisation. Und grundsätzlich die Motivation für die Erstellung dieses Plugins war eine Sicherheitsfilter an der Stufe der Daten zu haben und nicht ein Filter von der, der OGC Response. Hier ist ein Diagramm, das das Prinzip zeigt. So grundsätzlich ist Access Control ein Cookie Server Plugin. Das Plugin ist schon im Cookie Server Docker Image vom Chem2Cam -chem drin. So es braucht keine besondere Installation. Das Prinzip ist, dass zusammen mit jeder Anfrage zu QGIS-Server schickt Geomapfisch auch Authentifizierungsangaben, die werden von Plugin zu den Rechteverwaltung geschickt. Und die Rechteverwaltung prüft diese Angabe und daher definiert ein Filter, das wird danach von QGIS-Server an der Daten angewendet. Noch ein paar Punkte zum Access-Control-Plugin. Wie gesagt, das ist eine Filterung auf der Stufe der Daten. Man kann daher Rechte pro Layer und User vergeben und im Zusammenspiel mit der Editieren-Funktionalität im Geomapfish kann man zusätzlich Attributen definieren, die lesbar und oder editierbar sind für gewisse Benutzer. Und alle die Berechtigungen im GeomapFish können auch je nach geografischem Gebiet definiert werden. Alle diese Einstellungen können durch die Verwaltung Oberfläche definiert und angepasst werden. Zum Schluss ein wichtiger Aspekt von dieser Lösung, weil sie externe ist, es ermöglicht eine kohärente rechte von den verschiedenen OGC Quellen, die wir vielleicht haben in unserem WebGIS. Zum Schluss können wir das Zusammenspiel von GeomapFish und QGIS Server so zusammenfassen. Mit dieser Lösung nutzen wir die vielen Vorteile von QGIS Desktop, das heißt das Konfiguration der Layer die breite Symbolisierung und Labelingsoptionen und auch die einfache Datenintegration aus verschiedenen Datenquellen. Mit dem Access Control Plugin haben wir eine fein granulare Rechtekontrolle über wer sieht was und wer kann was editieren. Wir können uns auf eine externe User-Verwaltung verbinden und wir haben eine Rechteverwaltung, die kohärent zwischen die verschiedenen OGC-Quellen ist. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bleiben gerne zur Verfügung bei Fragen und Sie können auch jederzeit unsere Webseite camp2camp.com besuchen. Vielen Dank. Mag dein Mikrofon ist aus. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Wir haben einige Fragen tatsächlich im Chat gestellt bekommen. Und ich möchte die erste Frage direkt mal weitergeben. Und zwar geht es da an der Nutzer im Client Layer Transparenzen und die Layer Einfolge modifizieren. Das leitet dann vielleicht auch schon Richtung Version 3 weiter. Bitte. Ja, danke für die Frage. Also wegen die Layer Transparenz, das ist ganz einfach äh, im Client angepasst, es gibt da einen Knopf, so das ist machbar, aber für die Reihenfolge muss man durch die Administra Administration, Oberfläche, das machen, aber dort ist es auch ganz einfach. Voilà. Gut, vielen Dank. Sollte das die Frage beantwortet haben oder eben noch nicht, dann schreibt es einfach im Chat. Es gibt eine weitere Frage. Ist es möglich, auch qgis layouts in GeoMapFish darzustellen? Also ich bin nicht sicher. Also der Cubis-Layout, das ist, wenn man print eine Karte. Oder ich denke, das ist dann nicht der Fall. Es gibt ein Print im GeoMapFish, aber das ist unabhängig von QGIS leider. Ich hätte die Frage auch dahingehend äh, gedeutet. Also geht erstmal nicht fürs Drucken, wird in GeoMapFish wahrscheinlich MapFish Print verwendet. Ist das richtig? Ja, genau. Super. Dann eine weitere Frage. Ähm, und die Frage aller Fragen. Wann wird in Version 3 erscheinen? Ja, also das ist äh, eine gute Frage. Ich habe die, die Roadmap hier... Äh, also es gibt eine, eine, eine Roadmap jetzt, die also für Version 3 vom Geomapfish, das heißt ohne Angular AngularJS und so weiter, das wird äh, etwa im, äh, in drei Jahren, so zwei, äh, im 2024. Aber bis dann haben wir eine Roadmap, die, äh, wo wir so progressiv die verschiedenen Komponenten migrieren werden so das heißt uh, bis Juli vom dieses Jahr uh, sind wir, uh, werden wir die uh, Version 2.6 haben uh, die heißt uh, das das Ziel ist um, also um, wir, es war die eine die Ziele war die Roadmap um die Migration aus von Angular GS zu haben dann wir haben für uh, viertem Quartal vom uh, vom dieses Jahr Uh, haben wir uh, noch ein bisschen die Spezifizierung und die, die Risikanalyse, Analyse zu machen. Und dann ab nächstes Jahr fangen die, uh, die ersten uh, Migrationssteps uh, für die verschiedenen Komponenten. Voilà. So, uh, etwa in drei Jahren, die komplette Version. Also in drei Jahren ist es fertig. Okay, das ist ein langer Zeitraum, aber man kann sich zwischendurch sicherlich auch einzelne Stände immer wieder. Schauen, ihr habt ja, ja, also es wird, wie gesagt, es wird verschiedene Step auch dann dazwischen sein, wo, wo man die verschiedenen Komponenten äh, äh, migriert und dann am Ende werden wir von dem Framework Angular weggehen. Mhm. So, das waren die offiziellen Fragen, aber natürlich habe ich mir auch noch ein paar aufgeschrieben. Wir haben auch noch ein, einige Minütchen. Ähm, jetzt hast du es schon so ein bisschen angesprochen, was ist denn das größte? Oder die größte Herausforderung beim Umstieg von 2 auf 3 für euch als Entwickler gewesen? Also, was war das Schwierigste zu migrieren von GeomapFish 2 auf GeomapFish 3? Angular vielleicht? Fragezeichen? Äh, das, wird, das wird das Hauptproblem sein, ja sicher. Also, äh, wie gesagt, das ist, die Migration ist, äh, fängt äh, jetzt also. So, wir können nicht in, in, in, äh, in Vergangenheit sprechen, wir ein bisschen Zukunft sprechen. Was wird das größte sein? Angular. Okay. Ja, das, das, es ist das das, das, das, das, Aus meiner Sicht das Hauptproblem. Ja. Backend, haben wir nicht. So viel es ist, es ist echt mehr auf die, die auf das Frontend, der, der fast komplett neu geschrieben wird am Ende. Mhm. Ich hätte noch eine letzte Frage, auch äh, noch mal den Hinweis an den Chat oder die Teilnehmer auf Venue, sie könnten noch Fragen stellen. Wir haben noch ein paar Minütchen auf jeden Fall Zeit. Ähm, eine Frage meinerseits ähm, zur Konfiguration von, äh, äh, von GeoMapFish. Ihr habt eben gezeigt, man kann in QGIS was ändern. Also zum Beispiel, dass ich da die Visualisierung von den Höhlen oder den Kantonen, dass die ein Label bekommen. Und andererseits ich halt zwischendrin auch mal, ich sag mal ein Web Frontend, wo ich die Layer-Reihenfolge, glaube ich, einstellen konnte. Das heißt, ich muss zwei Dinge bedienen, also QGIS und eine Web-Administrationsoberfläche. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also es ist, dass man die, die Layer, also QGIS, wird als WMS oder also als Raster Endpoint benutzt. Zum Beispiel für den WMS, als ein WMS-Dienst. Aber dann in die in die Geomapfish Oberfläche, man kann verschiedene äh, WMS Server haben. Äh, das heißt, ich könnte am gleichen gleichen Zeit das WMS vom Geoadmin zum Beispiel entbinden und ein von einem anderen Kanton und mein eigenes, der auf meinem Backend mit Cookies ist. Und das heißt für für ist es ist nur ein OGC Server. Und äh, so es, es kommt in die Komposition, es kommt zusammen, aber es ist ein von den verschiedenen äh, Server, die man haben kann. Man könnte auch einen Map Server oder verschiedene Map Server im, die gleiche äh, Geomapfish Installation haben und auch einen QGIS Server für verschiedene Layer und einfach dann, dann ist es echt, wenn man äh, Geomapfish im Admin äh, Interface äh, konfiguriert. Äh, er kann ein, einfach ein, ein Layer von einem OGC Server wählen und in irgendeiner äh, Layergruppe liegen und das für ein oder verschiedene Themen benutzen. So, es ist echt sehr, sehr sehr, ähm, sehr frei am Ende. In den Fragen ist eine neue Frage hinzugekommen. Und zwar ist die Frage, wodurch wird denn nun Angular abgelöst werden? Werdet ihr auf React setzen, auf U, auf was ganz anderes? Was ich weiß nicht die Antwort. Jetzt, <lacht> Und aber, für, aber es gibt, es gibt der, das, das, das die, die User Group, wo man da diese Frage stellen kann sonst. Also es ist tatsächlich noch so früh, dass man da noch keine Entscheidung getroffen hat. Das ist vielleicht auch die Möglichkeit für andere Leute, die hier zuschauen, da sich auch einzubringen. Habt ihr davon gesprochen, dass ihr eine Community habt. Wie kommt man denn am ehesten an euch in diese Community rein? Gibt es eine Mailingliste? Ähm, ist das der erste Ansprechpunkt oder habt ihr noch ein Meeting vielleicht geplant? Oder wie erreicht man euch am besten? Das ist eine gute Frage. Ähm, also äh, ich würde den Koordinator, also Yves, äh, Yves Bolognini vom Camp2Camp einfach fragen hm. per E-Mail. Das ist der einfachste Weg und dann äh, und dann kann äh, aber äh, weil die offiz Ich weiß nicht, was die offizielle Weg ist, aber wenn, wenn ihr einfach Yves Bolognini äh, vom, vom Camp to Camp, ich werde dann äh, seine E-Mail hier im Chat schreiben. Das ist die, die einfachste Weg sicher. Ja, es gibt auch die Webseite vom Projekt, ich kann, ich kann das auch im Chat tun. Super. Es gibt Wege und Möglichkeiten, auf jeden Fall hier auch an diesem Open-Source-Projekt teilzuhaben, an GeoMapFish. Bitte beachtet den Chat ein bisschen im Blick. Äh, dort wird jetzt sowohl die URL noch zum, äh, zur projekt und vielleicht auch die E-Mail-Adresse von einem Koordinator oder einem ersten Ansprechpartner nochmal geben. Äh, meldet euch an die oder lest, was auf der Webseite draufsteht. Ich sehe keine weiteren Fragen. Damit möchte ich euch beiden auch danken. Cecil und Andrea von Camp2Camp. Camp. Sehr schön. Ja, danke euch. Sehr schön. Danke vielmals. Ja, bitte. Ähm, der Dank geht natürlich weiter an die Technik, auch Sie das ja alles hinbekommen haben. Und wer jetzt dann bitte die Emojis in venue lässt drückt, der drückt die dann für alle, sowohl für die Vortragenden, für die Technik im Hintergrund, die ihr nie mitbekommt, die mir aber helfen äh, und allen anderen auch natürlich. Und äh, auch für mich, wer das äh, hier in Ordnung fand, keiner hat gemerkt, dass die komplette Zeit mein Laptop nämlich zum Beispiel keinen Strom hatte. Und ganz hektisch musste ich den Strom jetzt noch anstecken. Okay. Hat alles ganz gut geklappt, glaube ich. Ich danke allen.